Du bremst. Ha? <lacht> Aber es fährt noch, der gute. Da wohl geht nicht. Das gibt's nicht. Funktioniert nichts mehr, ne? Ja, gut, wenn sie sich dann wegen zu schnell fahren anhalten, kannst du sagen, hier. Außer, wie schnell ich fahre. Da wo gehst du, wenn du keinen Kurs Das gibt's, geht nicht. Wieso? Ach, Ach, wenn du vom Gas gehst? Ich geh nicht vom Gas, geh nicht. Ich geh nicht vom Gas, geh nicht. geh nicht vom Gas, geh nicht. ja. Ja, ich glaube, das Auto das wird richtig freigezockt, dass man da was anderes reinbauen können. Wir fahren schön langsam bei der Kurve. Da ist nämlich ein blöder Huckel, wo es die Hucke, Autos meistens aushebt, genau hier links rum. Jawohl. Schält heben. Schleift auf dem Boden. Weiß. Aber wir kommen voran. Mai 2013. Das zweite Jahr, wo der Permagarten halbwegs wachsen konnte. Ja. Hans im Glück ist mal wieder da, hat sich Pflaumen, und Apfelbäumer, für seinen Garten geholt. Hier gibt es ja einen Haufen Ableger davon, kernechte. Ja, und wir waren gerade dabei gewesen, haben uns hier dieses Beet mal so ein bisschen angeguckt, wo die Erdbeeren von selber gekommen sind. Und dem Hans sind dann irgendwann mh, die Dinger hier aufgefallen. Ne? Und das ist ja eigentlich der Wein von hier Na, und jetzt haben wir letzte Woche angefangen, unseren Wein hier von diesen Platten wegzunehmen und hier ein bisschen Unkraut äh, äh, zu jäten und jetzt hat er mir gesagt, hey, das ist gar nicht so verkehrt, dass der Wein auf diesen Platten hier drauf wachsen möchte. Im entsprechenden Biotop gepflanzt sind, dass die Natur mithelfen kann. Das ist ja wichtig, der Stein ist der Kachelofen, der Wärmespeicher. Du hast die schönsten Weintrauben. Da wird nichts geschützt, nichts gedüngt. Ich denke, ich mach los. Ja, dann hin. ja. ja. Das ist, ich hm. So was Verblüffendes. Voll der Rhododendron Strauch ja. mit allen weißen Blüten. Ich mach Video. Moment. Tschüss. Und hier eine blaue Blüte. Eine blaue Blüte. <lacht> Mach's gut. <lacht> Das ist ja verrückt, und die wächst hier wirklich raus. Die hat niemand reingelegt, ne? Nein, da siehst du es. ist ja, voll mit es. dran. Na, Übrigens, V fürs Vogtland. Ja, auch. Oha. <lacht> Na, hallo, die Waldfee. Jetzt Gut. Leider haben uns die Mädels verarscht. Ja, wäre zu so schön gewesen, um wahr zu sein. Wa? Die kommt nämlich eigentlich. Davon. Hm? Naja.